Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Hallo ihr Lieben, ich bin Adjoa. ich hoffe, es geht euch gut. Heute schauen wir uns die Präposition A mit den Ortsangaben an. Im Französischen, die Präposition A verschmilzt immer wieder mit den Ortsangaben. Das ist so wie im Deutschen. Ich gehe in das Museum oder ich gehe ins Museum. Es ist ungefähr so wie im Deutschen. Also, wenn ich sage zum Beispiel im Französischen, ich mache meine Einkäufe im Supermarkt, im Französischen sage ich, je fais mes courses au supermarché. Ja, dieses O, dieses o, woraus besteht das? Also, das O ist eine Verschmelzung von der Präposition a und le. Man sagt le supermarché. Wir können nicht im Französischen sagen, je fais mes courses à le supermarché. Nein, das geht nicht. Deswegen sagen wir, je fais mes courses au supermarché. Ja, a und le ergeben o. Encore ein Exempel, Luc geht zur Apotheke um seine Medikamente zu kaufen. Luc war à la pharmacie pour acheter ses Medikaments. Also hier, ähm, es gibt keine Verschmelzung hier, ja? wir haben einfach A, das auf La trifft und das bleibt so. Ja? a und la ergibt a es gibt keine Verschmelzung in diesem Fall. Nun gibt es äh, Nomen im Französischen, die mit einem Vokal oder mit einem stummen anfangen. Par exemple, l'hôpital, l'église, ja, das Krankenhaus, die Kirche. Man kann zum Beispiel sagen, Marie va. Also wir sagen einfach A und L', ja? wenn A auf L' trifft, gibt es auch keine Verschmelzung. Und es gibt Orte im Französischen, die in der Mehrzahl sind. Exemple. Les états unis die Vereinigten Staaten und les Toilettes, aber die Toilette im Deutschen. Im Deutschen ist es in der Einzahl. Und in diesem Fall, was machen wir? Wenn wir zum Beispiel im Deutschen sagen, bist du auf der Toilette, im Französischen heißt es Tu es aux Toilette, ja, warum aux Toilette jetzt, also O, A, U, X, weil wenn A auf L trifft, ergibt das O, ja, dieses A, U, X. Wir dürfen nicht sagen, tu es alle Toilette, nein, ja, korrekt ist, tu es aux Toilette. Arbeitet ihr in den Vereinigten Staaten, Vous travaillez aux USA, ja, wo travaillez aus États-Unis müssen wir hier sagen. Wir können nicht sagen, vous travaillez à les États-Unis. Nein. Wenn A auf le trifft, dann ergibt das O, AUX. Ja? Vous travaillez aux États-Unis. Also fassen wir kurz zusammen bei den männlichen Nomen. Wenn A auf le trifft, dann ergibt das O, AU. Marc war au Supermarché, sagt man, und nicht Mark war à le Supermarché. Wenn A auf L trifft, L', das ist für Nomen, die entweder weiblich oder männlich sind, ja, also man sagt l'église, das ist weiblich, aber l'hôtel, l'hôpital, die sind männlich? Egal, in diesem Fall gibt es keine Verschmelzung, ja, Par exemple, Marie va à l'église, ou bien Jérémy travaille à l'hôtel, okay, das gilt für die Nomen, die mit einem Vokal oder mit einem stummen Haar anfangen und in der Einzahl sind. Und jetzt, für die Nomen, die in der Mehrzahl sind, benutzen wir O, A, U, X, ja. Il est aux toilettes. ist er auf der Toilette. Tu habites aux états unis wohnst du in den Vereinigten Staaten. Jetzt, Achtung, bei Personen und bei Firmen, also wir dürfen zum Beispiel im Französischen nicht sagen, Je vais O. Coiffeur, nein, das sagt man nicht, ja. Wenn ich zu einer Person gehe, dann muss ich die Präposition chez nehmen, ja. Ich sage zum Beispiel, tu vas chez le coiffeur, weil le coiffeur eine Person ist, ja? Oder Julie achète de la viande chez le boucher, Julie kauft Fleisch beim Metzger, weil der Metzger eine Person ist. Le boucher, das ist eine Person. Und noch ein Beispiel. Encore ein Beispiel. Nous allons fêter son anniversaire chez Tante Iris. Tante Iris, das ist eine Person, deswegen chez. Und nicht, nous allons fêter son anniversaire à Tante Iris. Und bei Firmen benutzen wir genauso chez. Par exemple, Kofi travaille chez BMW. Je fais un stage chez Siemens.